In diesem Video geht es um die Filterkiste für unseren selbstgebauten Staubsauger. Die Planung für den Staubsauger an sich habe ich ja schon mal hochgeladen. Und heute habe ich es tatsächlich geschafft, die Filterkiste zusammenzuschrauben. Den Korpus auf jeden Fall schon mal. Und das zeige ich euch in diesem Video. Und bitte dranbleiben bis zum Schluss, es gibt noch eine kleine Überraschung. Hi, du bist Festool-Fan, du hast eine kleine Werkstatt. Du bastelst gerne und hast Lust auf ein neues Projekt? Dann bist du hier genau richtig. <Sie> Hat ihn, ja. Yeah. so jetzt kann ich euch was zeigen. Er nimmt doch auch. Oh. Also, das ist die Filterkiste und das ist der aktuelle Planstand. Wir nehmen die jetzt mal ganz kurz auseinander. Das sind die Maße, Wie sieht ihr jetzt. Wir haben Material Multiplex 12 mm, umlaufend und die Maße von uns mal weg, weil die stören dann nur. So, also das ist der Auftreter, Und schieben wir mal 500 nach rechts, das ist das Vordeckelfach, da muss man noch rein und so sieht das jetzt von aus, hier würde unsere Turbine sitzen und ich habe ich mal eine kleine Aufdopplung eingezeichnet, ja, das sind einfach nur zwei Bretter. Ähm, die in der Mitte ausgeschnitten sind, damit der Filter sich gleichmäßig mit Staub zusetzen kann. Ähm, wenn man die zwei jetzt weglassen würden, hätte ich Angst, dass sich der Filter nur in der Mitte mit Staub zusetzt. Fall, ne? Weil das Rohr ja direkt hier vor den, vor den anderen Filtern davor wurde. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Und genau dieselbe Luft, hier die oben hat, also dieses Maß hier. Das hat er unten auch. Ich denke mal, das wird ausreichend sein. Und ich denke mir, das wird sowas gut funktionieren. So viel zum Plan. So, ich teste jetzt hier genau an, wie ich mit meiner Säge bin. Und... Ja, fühle mich jetzt, jetzt ich, uh, ein bisschen an Strich ran, die ne, sich da hindurchmache. Ich, dahin ich mache vorne hin, von der schiene wer die nicht kennt. Ähm, die Säge ist die cs 55 von Festool sehr empfehlenswert. Und die Schmühle auch ein bisschen ich verlinke das So jetzt haben wir jetzt können wir Karten. Und so muss auch die Säge auf die Bühne Wenn ihr jetzt natürlich keine Aufsäge habt, äh, ihr könnt die Platten auch einfach bei Platten für 24 bestellen. Oder die von um den und sagt mir die Masse durch. Ja, das geht also. Ich mache das auch auf DOS und bestell mir einfach so Zeichnchen wie vorher und sagen dann, tust du vor hier, eine äh, die Fette ist Das beste Gerät, aber Die machen, reißt es jetzt einmal durch mit dem Körperbesser und schneidet dann langsam runter. Das geht auch. noch ein paar Maße, die nehme ich immer gerne aus einer Zeichnung raus und kann das Programm auch nur empfehlen. SketchUp 2017 kostenlos. Ähm, den Link habe ich jetzt leider nicht da. Vielleicht finde ich sie noch. Ja, generell kann ich ja nur sagen, mir hilft es unheimlich bei so komplexen Sachen. Weil gerade wenn ihr mehrere Projekte am Start habt, ähm, da kommt immer ein Gedanke und den kann man dann halt immer in die Zeichnung vermerken oder einzeichnen und kann dann wieder wechseln zu der anderen Moment Finde ich total ja. schön. ist mir ein kleiner Fehler passiert. Eigentlich wollte ich zwei verschiedene Maße schneiden. Und das, was ich jetzt gerade mache, wäre eigentlich unnötig gewesen, wenn ich ein bisschen länger Verzeichnung gebraucht hätte. Aber das sind eben so normale kleine Fehlerchen, die passieren. Und dafür gibt es ja dann äh, für euch halt den Bauplan, wo diese kleinen Fehlerchen alle eliminiert sind und ihr zum Schluss einfach einen fertigen Staubsauger habt. dann und, so, und der käme jetzt so runter rein und der hat ja von der Tor aus jetzt schon diese Gummidichtung und ich dachte mir jetzt wenn hier jetzt das Loch ist hier kommt das Loch rein dann ist ja das nach unten schon mal dicht also wir müssen ja jetzt die Luft durch den Filter durchkriegen. Ne, also von hier nach da darf keine Luft kommen. Das nur dadurch. Deswegen ist ja auch die original die, die die dran. Und hier muss ich jetzt noch ein bisschen nachschneiden die waren ein bisschen lang das mit der, geht mit der Kapelle ganz gut die habe ich jetzt umlaufend 2 cm gemacht das passt sehr gut ein Stück herstellen würden, würde ich jetzt schon überlegen. Kleiner Nachtrag: Ich meine jetzt in der Zeichnung sind zwei ausgeschnitten. Mach ich das jetzt rein oder nicht? Und wir haben jetzt nur eins. Ne? das Brett da rein zu kicken so ging es natürlich auch ihr könnt das ja machen wie ihr wollt das ist ja das schöne ich. Ich würde, sagen, also mir würde das so reichen wenn wir das jetzt so machen was noch mal rein für ein loch Stichsee da reinpasst ein Zehner, er aber ein schönes schönes Loch ein schönes Loch ein schönes Loch wir haben mal Lust auf ein 12er Loch 12 mm noch hier so eine Aufnahme ganz wichtig warte das ist ein 12er Loch ne? 26 Das fühlt sich hier gut an. So. Die allerbeste Beleuchtung der Welt. nur noch schön ausrissfrei mit unserer guten Stichsäge ausschneiden. Das jetzt Eine Seite, die egal ist. dichten es hier ab. Die obere muss dicht sein. Wenn die untere ausreißt, ist das nicht schlimm. Kann man jetzt machen. Dann machen mal. Das ist jetzt das Ergebnis. So schaut das jetzt aus. Der soll jetzt hier einfach nein. Jetzt nur eine Sache vergessen. Wir müssen die Schrauben noch reinmachen. Das Axt. Okay. Zeigen wir mal den Arm Baum. Aber das ist... Das ist okay. Die Frage... Was soll ich denn hier rumdrehen? Nicht viel. Er kann nur da hinfallen, wo er angehört. Egal wo er jetzt ist. Da oder da. auch so oh, aus, hier rein. Schön! Schön. Jetzt haben wir Motor, Interessanterweise genau der, den ich bestellt habe. Ich frage mich, wie das passieren konnte. Gleich schlechte Bewertung. und die Frage, ob die Löcher jetzt noch passen. Vielleicht die Krone. Was hier genau drauf. Und wenn euch das jetzt gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da, macht den Daumen hoch, unten draufklicken einfach, die Glocke an, on die Glocke und Kommentare, Kommentare immer Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, einfach rinder, einfach rein, einfach schreiben, okay?